Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch alles über den Plugin-Tab in Roblox Studio. Da der Plugin-Tab bei mir aber ziemlich vollgeschwemmt ist, gehen wir mal wieder zurück zur virtuellen Maschine, wo wir am Anfang dieser Serie auch waren. Hier könnt ihr mal den Plugin-Tab so erleben, wie es auch bei euch sein sollte, wenn ihr ihn noch nie verwendet habt. Also klicken wir hier oben einmal auf Plugins und sehen, es gibt nicht viel, weil es gibt halt nur die wenigen Plugins, die Roblox... Studio vorinstalliert hat. Früher gab es ein paar mehr Plugins, die wurden jetzt zum Glück in den Avatar-Tab verschoben. Den Avatar-Tab haben wir beim letzten Mal besprochen und dementsprechend ist ja nicht mehr viel. Wir gehen den Avatar-Tab natürlich wieder von links nach rechts durch, wie sonst auch immer, und fangen an mit Manage Plugins. Wenn ihr auf Manage Plugins drückt, dann öffnet sich ein Menü, das ist immer so ein bisschen verbuggt in der Anzeige, finde ich. Und hier könnt ihr dann all eure Plugins sehen, sie updaten, deaktivieren, deinstallieren. Aber hier sind noch keine Plugins drin. Ich zeige euch natürlich gleich, wie das mit den richtigen Plugins aussieht. Und dann natürlich auch, welche Plugins ich installiert habe. Wenn wir hier auf Plus drücken... Dann öffnet sich die Toolbox. Ich gehe mal hier auf das X und dann seht ihr hier schon Plugins. Und das sind so die beliebtesten Plugins und ihr seht, die sind ganz schön teuer. Wisst ihr auch, warum die so teuer sind? Weil Roblox vor ein paar Monaten den Mindestpreis für Plugins auf 100 Robux erhöht hat. Dementsprechend sind alle Plugins teurer geworden. Und ich finde auch zu Recht irgendwo, weil Plugins zu erstellen ist wirklich richtig anstrengend und lohnt sich nicht wirklich. So sind die Pluginpreise ein bisschen angehoben worden. Aber bevor ihr euch ein Plugin holt, solltet ihr euch wirklich überdenken, ob ihr das Plugin wirklich braucht. Weil manche sind ziemlich teuer. Der David Pro. Ich hab, weiß gar nicht, was David Pro ist, aber es kostet 1500 Robux. Okay, das ist einfach nur eine Mesh-Sammlung und eine Model-Sammlung, wie es aussieht. Okay, hier kann man auf jeden Fall sich Plugins aussuchen. Sie dann anklicken, zum Beispiel die Building Tools und dann auf Install klicken, dann werden diese Plugins auch installiert in Roblox Studio und ihr habt sie. Installiert aber nicht wahllos irgendwelche Plugins. Es kann sehr gut sein, dass die Plugins vielleicht sogar bösartig sind, weil wenn du ein Plugin bei jemandem in Roblox Studio installierst, dann kann das theoretisch alles machen. Plugins können auch viel mehr als irgendwelche Models aus der Toolbox können. Also seid da wirklich vorsichtig, was ihr installiert. Ich mache die Toolbox mal wieder zu. Dann gibt es noch den Plugins-Folder. Wenn ihr hier drauf drückt, öffnet sich bei Windows der Ordner, in dem eure lokalen Plugins installiert sind, weil ihr könnt natürlich auch selbst Plugins entwickeln. Um ein Plugin zu entwickeln, kann ich gerne noch mal ein Video gesondert darüber machen, wenn ihr das wollt. Aber grob gesagt, könnt ihr einfach ein Script im Server Storage erstellen, könnt dann hier Sachen reinschreiben, wie, ja, meinetwegen Print Hello World und das Ganze macht ihr dreimal. So, jetzt haben wir ein Tunnels-Plugin, das dreimal Hello World printet. Jetzt machen wir einen Rechtsklick auf das Plugin und dann Save as Local Plugin. Dann wird das halt bei euch in den Plugin-Ordner rein installiert. Einfach Script, meinetwegen, speichern und dann ist das Plugin auch installiert. Bei euch in roblox Studio und wird auch ausgeführt, das heißt, wenn wir jetzt auf View und dann auf den Output gehen, dann steht hier dreimal Hello World, weil das Plugin installiert wurde. Das Plugin schreibt jetzt dreimal Hello World rein und ihr fragt euch, hey, warum? Naja, ihr könnt auf Plugins gehen, dann auf den Plugins-Folder und dann seht ihr hier Script.lua. Das könnt ihr dann öffnen mit zum Beispiel dem Windows-Editor und seht, ach, hier steht Print Hello World drin. Ja, das machen wir mal wieder raus. Wir könnten theoretisch das Plugin hier jetzt auch bearbeiten und zum Beispiel Print Hey und hier Ho schreiben. Das Ganze dann speichern, wieder schließen, so... Wenn wir dann wieder auf View gehen, dann auf den Output gehen, steht hier immer noch Print Hello World. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel Roblox Studio Instanz einmal neu laden, indem wir zum Beispiel einen Playtest starten, steht hier Hey, Hello World und Ho. Und dann nochmal Hey, Hello World und Ho, weil das wurde jetzt einmal am Server ausgeführt und es wurde einmal beim Client ausgeführt. Bei Plugins muss man einiges bedenken, deswegen müsste ich dazu nochmal ein extra Video machen und ich weiß nicht, ob ich das machen will. Aber ihr seht, die Plugins werden an sich jedes Mal ausgeführt, wenn eine Roblox Studio Instanz geladen wird und bei einem Test. Was ihr ja schon wissen solltet, wird erst der Server geladen und dann der Client geladen. So, das Script lösche ich hier mal wieder raus. Ich gehe auch wieder auf den Plugin-Folder und lösche das lokale Plugin, weil wir wollen das hier nicht haben. Fertig, jetzt ist es deinstalliert. Und dann gibt es hier Localization. Tools. Hide and Show the Localization Tools können wir anklicken. Und dann kommen die Localization Tools, die dafür da sind, um euer Spiel sozusagen zu übersetzen. Wenn ihr in eurem Spiel zum Beispiel irgendwo Text drin habt, zum Beispiel wenn wir in Starter-GUI halt ein Screen-GUI hinzufügen und dann ein Text-Label hinzufügen, dann haben wir halt hier einen Text. Um GUIs kümmern wir uns in späteren Folgen in der Serie. Das ist jetzt praktisch ein kleines Foreshadowing. Dann können wir hier in den Text über die Properties reinschreiben. Hey, ho, Minecraft... Freunde. So, der Text steht jetzt hier drin und solange bei dem Textlabel Auto-Localize eingestellt ist, wird es automatisch übersetzt. Ihr könnt hier zum Beispiel den Download-Table CSV klicken, da kommt ein Download und dann könnt ihr euch den Game-Localization-Table zum Beispiel auf dem Desktop speichern. Und werdet dann wahrscheinlich sehen, das ist eine CSV-Datei, also eine Tabellendatei. Die kann man halt nur mit einem Tabellen-Editor öffnen. Ich glaube, Windows hat gar keinen vorinstalliert, oder? Kann das WordPad vielleicht... Nee, dann können wir es auch nicht wirklich öffnen. Aber hier war in sich dann eine Tabelle drin mit allen möglichen Contents in eurem Spiel, was da so drin steht und wie man es übersetzen könnte. Da wird aber nicht viel drin sein, weil euer Spiel halt nur dieses eine Ding hier hat und das ist vielleicht noch gar nicht enthalten, weil ihr das Spiel vorher publishen müsst dann muss es verarbeitet werden von Roblox, damit es automatisch übersetzt wird. Das sind so Sachen für die Zukunft. Wenn ihr dann wirklich ein fertiges Spiel habt und es in verschiedene Sprachen übersetzen wollt, grundsätzlich solltet ihr euer Spiel auf Englisch entwickeln, weil von Englisch heraus am besten in andere Sprachen übersetzt werden kann und dann könnt ihr natürlich bei allen anderen Sprachen nachbessern, zum Beispiel bei der deutschen Übersetzung damit es nicht so aussieht wie die anderen Spiele. So, Localization Tools schließen wir mal, dieses Screen-GUI hier löschen wir mal und gucken dann im Plugins -Tab. Gibt's den Plugins-Tab. Hier gibt es auch den Avatar-Importer. Hier könnt ihr dann einen Avatar Importieren aus einer FBX-Datei. Also, wenn ihr in Blender zum Beispiel euch einen Character erstellt den müsst auf eine bestimmte Art und Weise riggen, dann könnt ihr den importieren, könnt dann sagen, der ist Arthrow, der ist Arthrow Narrow, der ist R15. Also, der ist so aufgebaut wie ein Standard-Roblox-Avatar. Oder ihr habt einen Custom-Character gemacht und dann könnt ihr halt diese FBX-Datei importieren und es wird automatisch ein Character. Oh, ich bin in einer virtuellen Maschine. Und es wird automatisch ein Character draus gemacht. Dafür möchtet ihr euch an viele Standards halten, damit es dann auch wirklich fertig so importiert werden kann. An sich ist der Avatar importer nicht mehr der Way to go, um Custom Characters zu erstellen, da er bald aus Roblox Studio entfernt wird. Kann aber ein Time Saver sein. Ich habe mal ein Video dazu gemacht, wie man sich einen Custom Character erstellt. Das ist jetzt mal oben auf dem i verlinkt. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr möchtet. Aber wir gucken weiter auf View Sounds Audio Discovery. Das wurde hinzugefügt, als Roblox die Implementierung von Soundeffekten und Musik in Roblox Studio geändert hat. Wenn ihr hier raufklickt, seht ihr eine Tabelle mit allen Sounds, die sich in eurem Spiel drin befinden. Und hier ist aktuell nichts drin. Aber dort könnt ihr dann die ID sehen, den Namen sehen, wie lange das dauert, wer das Ding erstellt hat und ob es okay ist. Ob ihr das benutzen dürft oder ob ihr das nicht benutzen dürft in eurem Roblox-Spiel. Ob der Sound vielleicht noch für euch freigegeben werden muss oder oder oder oder. War vor allem bei dieser Umstellung ein wichtiges Tool. Inzwischen muss man nicht mehr unbedingt so sehr darauf achten, solange man darauf achtet, was man für Sounds importiert. Und jetzt... Könnt ihr Roblox Studio natürlich füllen mit eigenen Plugins. Plugins können für alle möglichen Dinge verwendet werden, um euch das Spiel zu erleichtern. Dafür gehen wir mal wieder rüber zu Roblox Studio bei mir hier. Und ihr seht, bei mir ist im Plugins-Tab ziemlich viel los. Der Plugins-Tab ist bei mir komplett zugemüllt und das wird bei vielen wahrscheinlich auch so sein. Und äh, diese Plugins sind für verschiedenste Dinge da. Ich gehe mal hier auf Stop und zeige euch, was ich so für Plugins habe. Zum Beispiel in ist ein Plugin, das ich gerne verwende, um halt mal ein paar Scripts auszuprobieren. Kann ich anklicken. Dann öffnet sich bei mir ein Fenster. Ich packe das immer hier gerne hier unten hin. Und den Editor packe ich immer gerne hier oben hin. Dann habe ich hier einen Script Editor, da kann ich zum Beispiel reinschreiben, print, hey ho. Und wenn ich dann hier unten auf Run drücke, wird in die Konsole hey ho geprintet. Das heißt, alles, was ich hier so an Code reinpaste, kann ich einfach ausführen, ohne das Spiel starten zu müssen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu machen. Ihr könntet zum Beispiel auch im Server Script Service ein Script hinzufügen mit dem Inhalt print Hello world. Und dann könntet ihr hier, hier unten den Command Run loadString in Klammern game.serverscriptservice.script.source und dann dahinter noch Klammer auf, Klammer zu, um das Skript auszuführen, so könnt ihr das auch machen, drücke ich Enter und dann steht hier Load String, der Command und darunter Hello World. Das ist auch eine Möglichkeit, ist mir aber zu anstrengend, deswegen habe ich hier ein bisschen Robux für das Plugin ausgegeben. Macht jeder wie er will, aber theoretisch mit dieser Methode ist dieses Plugin hier unnötig. Es ist einfach nur schön, ich habe hier ein paar Kleinigkeiten abgespeichert, die ich auch gerne mal ausführen möchte für andere. Nebentätigkeiten. Dafür benutze ich InCommand. Dann habe ich hier K-Notes. Das ist ein Plugin, das habe ich selbst geschrieben. Das ist komplett unnötig. Es ist einfach ein Notes-Plugin, mit dem ich mir Notizen schreiben kann. Und was ihr hier seht, ich habe hier einfach nur IDs abgespeichert, die ich eventuell brauche. Zum Beispiel die User-ID von Zeddy, von Crafter, von Fuchs, von mir, um den Leuten zum Beispiel Admin zu geben, wenn ich ein neues Spiel erstelle. Oder halt auch die ID von der Conny-Library, damit ich halt schnell meine eigene Library importieren kann. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, Local, Dann mache ich Doppelklick auf Conny Library, Steuerung c hier rauf STRG-V, ist gleich Require. Und die Nummer kann sich ja niemand merken, also Doppelklick rauf, Steuerung c und Steuerung v Und dann habe ich die Conny Library importiert, ist einfach nur ein Time Saver für mich. Mit dem Plugin kann man hier einen Namen festlegen, zum Beispiel Test, und drückt dann Enter und kann hier dann irgendwas reinschreiben und drückt nochmal Enter und dann wurde der Note angelegt und auch gespeichert. Man kann ihn auch wieder löschen, indem man zweimal auf das X klickt und das war's dann. Mehr macht dieses Plugin auch nicht. Ich empfehle es euch nicht, dass ihr euch das kauft. Ich habe es auch ziemlich teuer gemacht mit 187 Robux. Und es kann halt nur Notes Und es ist nicht mal richtig gut aufgebaut. Das ist halt praktisch mein persönliches Plugin. Dann habe ich hier Cycle Select, äh, Rectangle Select von den Power Selectors. Damit kann ich einfach so Sachen auswählen. Ähm, ist einfach nur ein Select Plugin um schnelle Auswahlen starten zu können. Kann ich zum Beispiel so machen, bam, alles ausgewählt. Wunderbar. Es sind einfach nur Select-Tools, die beim Bilden nützlich sind. Ein Plugin, das ich super geil finde, ist immer noch der Datastore-Editor von Slitnik. Der war von Anfang an die Robux wert. Den könnt ihr anklicken. Dann öffnet sich hier der Datastore-Editor. Ich mache den mal groß. Dann könnt ihr hier Datastores Halt editen, weil das kann man sonst nicht machen. Ihr könnt jetzt äh, den Namen von eurem Datastore reinschreiben, vielleicht noch einen Scope festlegen, sagen Use Order Datastore oder Datastore V2. Dann wird der Datastore geladen. Ich habe hier in dem Spiel keine Datastores drin, an denen ich das zeigen kann. Aber ich kann theoretisch List Stores klicken, und dann seht ihr alle Stores, die hier drin sind. Und yo, das geht nicht, weil ich nicht mal die Berechtigung eingestellt habe, dass man auf Datastores zugreifen kann von Roblox Studio aus. Ist aber ein mega geiles Plugin. Dann habe ich noch Rowtasks. Das ist eigentlich auch so ein Notes-Plugin praktisch. Wenn ich in einem Script reinschreibe einen Kommentar, dann diese kleinen spitzen Klammern und dann ein Doppelpunkt, dann wird einfach eine Row-Task festgelegt. Was ich gerne mache, ist diese spitzen Klammern und ein Fragezeichen. Dann kann ich eine Frage festlegen. Hä? Doppelpunkt. Und dann kann ich hier was reinschreiben. Dann ist es blau. Ausrufezeichen. Dann kann ich sagen, wichtig, Doppelpunkt, Essen, Kochen. Dann ist es rot und wenn ich dann einfach nur so mache und dann sage, to do, das ist das, was ich am häufigsten mache, mach das. Schreibe ich mir gerne mal in Scripts rein, wenn ich später noch was machen möchte. Dann schreibe ich halt immer dieses to do und dann steht hier, yo, to do, dann kann ich hier hinklicken und komme an die Stelle im Skript oder hier hinklicken, dann komme ich an die Stelle im Skript und so weiter. Ist ein nützliches Plugin, um einfach einen Überblick zu behalten bei einer größeren Codebase. Kann man natürlich auch anders lösen. Color Tools habe ich mir irgendwann mal installiert, weil ich jemandem geholfen habe, einen Tycoon zu erstellen und die Tycoons mussten dann natürlich verschiedene Farben haben und dann kann man halt jetzt so ein Model auswählen, kann dann sagen Saturation und dann kann ich praktisch die Farbe komplett des, der gesamten Auswahl anpassen. Nettes Plugin kann man nutzen, muss man aber auch nicht. Dann ReClass, auch ein super nützliches Plugin, ist dafür da, um die Klasse von Instances zu ändern. Zum Beispiel habe ich hier ein Script im Server Script Service, ich wollte aber, dass das ein Module Script ist. Was man normalerweise machen würde, ist Plus, dann Module Script schreiben. Dann muss man den Inhalt vom Script nehmen. Ra rauskopieren ins Model Script rein, rein kopieren, schließen, dann vielleicht noch umbenennen. Das muss man aber gar nicht machen. Ich habe jetzt hier das Model Script, aber das sollte ein Script sein. Ich gehe dann einfach auf Automatic und es wird wieder zu einem Script. Und wenn Automatic nicht das macht, was ich möchte, jetzt wurde es klein Script, jetzt wurde es Model Script. Wenn Automatic nicht das macht, was es soll, geht man auf Convert und kann auswählen, was es werden soll. Hier kann ich halt Scripts. Umformatieren und das geht halt mit gefühlt allen Klassen, zumindest mit allen Klassen, an die ich jemals gedacht habe. Man kann Model zum Beispiel automatisch zu einem Folder machen oder halt auch wieder zu einem Model machen. Funktioniert alles. Dann Geom Tools sind einfach nur nützliche Tools zum Bauen. Wenn ich hier im Model Tab drin bin und dann halt ein paar Sachen baue, dann habe ich das hier, möchte zum Beispiel jetzt eine Treppe bauen aus diesen Treppenstufen, dann gehe ich auf Stairs. Und dann sage ich, yo, bap, Stairs gebaut. Wunderbar. Dann kann ich sagen, nee, ich will keine Stairs, ich will eine Rampe. Ich lösche diese Tools wieder, mache Stairs aus und gehe dann auf Gap Fill. Dann klicke ich hier rauf und hier rauf und bap, gefüllt. Jetzt haben wir eine Rampe. Nützliche Tools oder Resize Align. Ich wollte gar keine Rampe, ich wollte eigentlich nur dass das Ding hier. Ich drehe das mal so, dass das von da nach da geht. Jetzt gehe ich auf Gap Fill, klick nicht Gap Fill, jetzt gehe ich auf Resize Align, klick hier rauf, dann darauf und dann wird das einfach aligned. Wunderbar, oder? Coole Tools sehr nützlich zum Bauen. Deswegen benutze ich die ab. Dann lösche ich das wieder. Dann der Tag Editor. Den würde ich jetzt gar nicht mehr empfehlen, weil ich habe entdeckt, in den letzten Wochen kam ein neues Tool raus und zwar ein Tag Editor. Und hier kann man schon Tags editen. Den habe ich mir aber noch gar nicht angeguckt, weil das relativ neu ist. Und ja, aktuell habe ich hier halt ein Plugin namens Tag Editor. Kann ich Tag Window öffnen, dann sehe ich, welche Tags hier so drin sind. Aktuell keine, wie es aussieht. Aber ich kann dann neue Tags festlegen, löschen und anpassen und festlegen, was zu diesem Tag gehört für den Collections Service. Kann nützlich sein, muss es nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, ist, nicht so schlimm. Jetzt kommen die Plugins von XSQ und das sind auch ziemlich coole Plugins. Ein lustiger Shortcut in Roblox Studio ist, wenn ihr zu einer Sache kommen wollt, wie zum Beispiel, ich möchte zu dem Server kommen, dann drücke ich F und dann bin ich beim Server. Manchmal will ich aber nicht zum Server kommen, sondern ich will, dass der Server zu mir kommt. Der Server ist hier, aber ich will den Server hier haben. Ich bin gerade hier und will den Server jetzt vor mir haben, also drücke ich Shift-F. Und der Server ist bei mir. Und das geht nur, weil ich das Bring-To-Plugin habe. So, dann gibt es noch Raypoints. Damit kann man Raypoints festlegen für Kamerafahrten. Wenn ihr Kamerafahrten macht, nützlich. Wenn ihr keine macht, nicht nützlich. Und den Viewport-Editor. Das ist auch super nützlich, wenn ihr Viewport-Frames erstellt. Viewport-Frames sind auch wieder eine Sache für sich. Ich nehme mal diesen Client hier. Ich würde den jetzt in einen Viewport-Frame packen, deswegen sage ich jetzt... Ich gucke den mir so an und sage, nee, ich will den eher so, hier, so will ich den haben. Klick auf den Viewport Editor, klick dann auf Insert und dann haben wir hier unseren Client. Und dann kann ich hier im, im Viewport Editor, ich kann im Echt meine Kamera bewegen. Ich packe den Viewport Frame Editor mal hier hin, so. Ich kann meine Kamera bewegen und ihr seht da rechts passt sich der Viewport-Frame auch an. Ich kann auf die Einstellungen klicken, kann an Sachen anpassen wie zum Beispiel den Tint oder die Light Direction. Dann kann ich halt anpassen, von wo das Licht kommt und das Licht kommt dann von da, wo die Kamera ist. Das Licht soll von hinten kommen. So, die Kamera soll aber von vorne kommen. So, kann dann auf Confirm Creation gehen und dann habe ich einen Viewport-Frame erstellt mit diesem Client. Und diesen Viewport-Frame, der ist jetzt anständig schon im Starter GUI drin. Ich kann den dann hinpacken, wo ich möchte und das ist dann ein GUI. Wunderbar, kann man benutzen. Was habe ich noch für Plugins? Ich habe den GUI-Viewer. Manchmal bearbeitet man ein GUI, das nicht im Starter GUI drin ist. Zum Beispiel, wenn ich wir jetzt... Hier im Proximity Prompt Script reingehen. Ne, habe ich hier nicht drin. Aber zum Beispiel haben wir hier jetzt etwas namens Instarter GUI. Das kopiere ich mir mal raus und packe es in den Server Script Service rein zum Beispiel. Und das soll hier im Server Script Service drin bleiben, bla bla bla. Aber ich möchte es jetzt mal bearbeiten. Dann klicke ich oben auf Plugins und dann auf GUI Preview Und dann seht ihr, ach, da ist es. Und dann kann ich das GUI anpassen, wie ich möchte. Zum Beispiel den Anchor Point auf 0, auf, einfach auf 1 packen und dann ist es bearbeitet. So. Kann man machen Localization und Avatar Importer und Audio Discovery, die kennen wir schon. Das sind Standard Plugins. Dann habe ich noch Pic Pro, kann ich mal öffnen und dann öffnet sich hier so ein Ding. Das habe ich früher öfters benutzt, in letzter Zeit nicht mehr so häufig. Das habe ich gerne immer über meinem Explorer gehabt und dann kann man hier Regeln reinschreiben, um Sachen auszuwählen. Inzwischen funktioniert die Suche, wenn man hier auf Filter Workspace geht, schon besser als sie früher funktioniert hat. Aber hiermit kann man schon erweiterte Suchen machen. Wenn ihr euch Pic Pro holen wollt, dann schaut am besten auf die Dokumentation. Da steht, was man alles hat geben kann. Dann haben wir noch den Tool Grip Editor, den habe ich schon mal in einem alten Video vorgestellt, der ist bei mir auch immer geöffnet, um den Tool Grip von Tools zu bearbeiten. Zum Beispiel haben wir hier hinten einen Stab liegen. das ist ja ein Tool, klicke ich an und dann seht ihr hier ist der Tool Grip Editor und damit kann ich dann Edit Tool Grip machen und Die Hand anpassen und dann sagen uh, uh, uh, uh, uh. Wunderbar, nützlich um einzustellen, wie denn jetzt ein Tool gegrippt werden soll. Und dann haben wir noch Autoscale und Autoscale ist auch ein Plugin, das es einem einfacher macht, GUIs zu erstellen. Wenn ich jetzt in Starter GUI gehe, Screen GUI hinzufüge und dann ein Frame hinzufüge, den Frame dann angucke, seht ihr, der Anchor Point ist direkt bei 0,5, 0,5, weil das hat Autoscale Plus bei mir automatisch gemacht. Ich kann das Ding dann verschieben, so in die Mitte packen, klickt ihr hier einfach auf. Smart Scale, up. converted Scale, Position, bla bla bla. Und dann wurden hier UI Aspect Ratio Constraints erstellt. Man kann dann natürlich auch auf Unit Conversion gehen und dann sagen, yo, ich möchte Position auf Scale haben, ich möchte Size Only auf Scale haben. Und dann wird das halt alles gemacht. Das macht einem einfach GUIs erstellen etwas einfacher. Das sind alle Plugins, die ich installiert habe. Ich habe, wenn ich auf Manage Plugins gehe, hier noch ein paar andere Plugins, die sind deaktiviert, weil ich sie nicht so häufig verwende, aber ab und zu dann doch mal benutze. Dann kann ich die anschalten, wenn ich sie brauche. Zum Beispiel Archimedes ist ein Tool zum Bauen, die Building Tools, manchmal braucht man die wegen der Möglichkeit Models richtig zu skalieren. Der Moon Animator, den habe ich früher genutzt um Charaktere zu importieren habe ich lange nicht mehr gebraucht, deswegen ist er deaktiviert. Ongorgs OBJ to Terrain Importer habe ich noch nie verwendet, aber er hat auf Twitter mal gepostet, dass er da Models halt zu Terrain macht, das ist ganz nützlich Part to Terrain erstellt, macht Parts to Terrain und OBJ to Terrain macht OBJs to Terrain. <lacht> Path ist auch lustig, um mit der Maus halt irgendwelche Kurven zu malen. Model Reflect, um Models halt zu spiegeln. Und das war's, das wären dann meine Plugins und ich könnte dann bei jedem Plugin hier auf die drei Punkte auf Details gehen oder auf Uninstall gehen. Und wenn Updates zur Verfügung stehen, kann ich auch die Updates installieren. Und das ist der Plugin-Tab und das sind auch alle Plugins, die ich verwende. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Plugins, die ich benutze, in die Videobeschreibung packen, aber die Plugins, die ich weiterempfehlen kann, packe ich einfach mal in die Videobeschreibung, falls ihr sie haben wollt. Aber Plugins sind nicht unbedingt immer notwendig. Ihr solltet wirklich überlegen, braucht ihr dieses Plugin wirklich, weil es kostet ja schon ein paar Robux, so ein Plugin zu kaufen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis dann und ciao!